Was? Mama, ein Countdown. Ist schon an? 1, 2, 3, 4, 5, jetzt ist es. 2. So, jetzt reden wir alle nur noch ganz intelligente Sachen. Wer macht denn denn jetzt den Countdown? 3, 2, 1, 0. Das ja, auch ja, ist genau. jeder, der dabei sein will, auch mit dabei? Oder lümmeln da jetzt noch irgendwelche Halbschüchternen oder die einfach technisch nicht wissen Kleine im Chat rum, die eigentlich hier rein sollten? Männchen, ich, ich höre nichts im Augenblick. Sie, wir müssten das eigentlich sehen können. Ne? Ein, Ein kleines grünes Männchen in das in ist da Es ah, ist da. Oh, Scheiße. oh <lacht> <lacht> Was ist jetzt passiert? Wollte ich, ich, Wollt ich noch. Wollte. Ja, der da, der da. Adria Ist besser, auch ein witziger? Da hast du eine riesen Nase? Okay, ist so super. Es ist echt super. Ja. Okay. Äh, äh. Am Anruf teilnehmen? Hm. Hm. Okay, Anruf hm. teilnehmen. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht genau, ob da noch welche dazukommen können. Was ist mit dir, Andreas? Hallo, Andreas. Oh, Aber mit den kleinen Bildchen kann doch, also ich sehe jetzt vier große Bilder und äh, live und dann sehe ich mich selber in einem kleinen Fenster. Da müssten doch noch mehr dazu kommen können, oder? Im kleinen ja, Fenster. Ja, genau. ich nicht auch, aber ich glaube, die können dann auch rein, dann ja. Das war ja die Frage gerade, aber ich glaube, das geht schon. Ich habe alle irgendwie angerufen. Ja, wenn okay. sie in der Gruppe sind, ne? Ja, das sind ja, alle glaubt, ja. Ja. Sind, ja ähm, sind da glaube ich 13 gemeldet. Und die sind angerufen genau, worden und dann und dann könnt ihr einfach da auf diese. Ja. Okay. Diese und dann Aber vielleicht auch nicht jeder gesehen werden kann auch sein. Mhm. Genau. Ja, hier nee, ja. würde man einen Avatar sehen. Dann würde man. Ach so, äh, dann würde man das sehen, nee. ne? Ja. Dann würde man Bild sehen. Mhm. Und da steht jetzt zum Beispiel bei mir plus zwei. Soll ich da mal draufklicken? Da habe ich eben auch drauf geklickt. Dann kommt die ganze Liste. Ah, okay. Dann sind zwei da hinzugekommen, wahrscheinlich. Ist es so okay. zu verstehen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was das soll. Aber also ich gehe jetzt davon aus, dass wir sieben sind. Jeder mit sich eingeschlossen. Also. Okay. Sechs die dann nochmal dazugekommen, also sechs Gäste, wenn man sich selbst nicht dazuzählt. Wenn man sich selbst mit dazuzählt, sind wir sieben, glaube ich, zurzeit. Jetzt wäre es interessant, ob uns diese Gäste, die, also wir sehen uns jetzt hier, aber ob die uns zuhören können oder ob die vielleicht auf unten auf die Kamera klicken müssen oder ja, vielleicht wissen die auch nicht so richtig, wie sie sich hier einklinken sollen. Da ist, glaube ich, auch das Stichwort experimentieren, wie wir hier drinnen dann auch, ne? Ich glaube, überall gilt einfach die Devise experimentieren. Ja. Experimentieren, ich glaub, experimentieren. Ich weiß es auch nicht. Ähm, von daher. Sag mal, Jutta, warum hast du angefangen mit Puring? Mit Puren? Ja. Oder oh. Trip Painting? Trip Painting und Puring ist ja dasselbe, oder? Ja. ja. Also Puren, ja, ist halt das, das, das Gießen. ne? Also ja, direkt also aus der Kanne dann oder aus der Tube? Aus dem Becher. Ja. Ah ja, okay, also du nimmst es nicht den Pinsel und lässt es dann aus dem Pinsel, okay. den äh, kann das ich es noch, hab... noch weiter bearbeiten, aber erstmal äh, schütte ich erstmal die ganze Ladung drauf. Mm. Habe ich und viel verwendet zum so Outlining zwischen Kontrasten, da kann man dann nochmal Linien nachziehen. In den... Das kann man. Ja. Und da kommt eben, kommt je nachdem Silikonöl rein oder so mm. und dann gibt es Effekte. Und damit kann man eben sehr viel experimentieren. Mhm. Ja. Mit der Vorstellungsrunde sind wir denn überhaupt schon rum? Dich? Nein, nein. Ich habe noch eine Frage an Godot. Ist das dein Name oder ist das jetzt ein Internetname? Ist eher ein Spitzname. Den haben, damals, wo ich studiert habe, war ich Philosophiestudent mit noch einer anderen Freundin zusammen. Unsere Clique waren dann die anderen nennen und die eine von den Kunststudenten, die ich auch mal heute vorgeschlagen habe, die Elisabeth Hepworth, ähm, coole Frau, schaut euch die an, die hat mich Goddo genannt immer. Mhm. Ja, genau. Und dann war ich Facebook so ein bisschen spät und dann habe ich in Facebook mich da halt zu Guto und dann noch den Krull hinten dran von Thomas Mann, weil mhm. der mhm. auch eine andere Projektion ist, Er aus meiner Familie projektiert man den Krull auf mich. Und dann war ich Godot Krull und dann hat sich das so ein bisschen ergeben. Und Profile schreiben ich ich immer gut und dann kommen halt immer diese Spiegelreaktionen und dann nimmt man die auch an und so entstehen dann neue Formen von Identität, die ich sehr genieße. Mhm, mhm, schön. Ja. Und es ist natürlich auch ein Geschenk Gottes oder, sag mal so, ein Phänomen Gottes, dass ich jetzt hier als Godot sitzen darf. Nämlich auch die Leute, die hier sind, haben mich mal über diese Richtung eher kennengelernt als über irgendwas anderes. Das heißt, Godot hat auch in diesem Kontext mehr Realität. Bezogen mhm. auf das, was mein Ego oder ich oder Kogito oder diesen Raum und Projektion und Reflexion nennen mag. Ne? Mhm. Hast, du Kunst, okay. äh, hast du dann Kunst studiert, also Philosophie studiert und äh, was ist mit Kunst? Hast du das auch studiert? Also ich habe Philosophie, Soziologie, Kulturwissenschaft und historische Linguistik studiert. Hauptsächlich Philosophie, die anderen habe ich nur gewechselt und in der Kulturwissenschaft gelandet. Mhm. Allerdings Nachdem dann ich über meine Teenagerzeit dann die Band, die Punk, also Musik ist eigentlich immer noch das, was ich bin, größtenteils davon tritt ich auch mein Brot auf den Tisch, aber nachdem dann meine erste Band zu Ende gegangen ist, hatte ich meine Freundin, die hat Grafikdesign ausbildung gemacht und ist dann später auch mit mir nach Berlin gezogen und hat gleichzeitig visuelle Kommunikation bei der UDK angefangen, bla, die hat mich in Zeichenkurse gebracht und weil mhm. da Musik zu Ende war und ich, zum ersten Mal den Film von Ed Harris Pollock gesehen habe und angefangen habe, verrückte Pouring- und Painting sachen zu machen, die sehr amateurhaft waren, aber trotzdem ähm, das bestimmt haben, habe ich dann während dem Studium angefangen, die Malerei tatsächlich zu würdigen als direkten Kontrapol zu diesem Analytischen der Philosophie. Mhm. In der Philosophie wirst du direkt auf Analytizität konträr zu Ambivalenz geträngt, ne? Das heißt, diese ganze Ebene von ambivalenter Kommunikation oder tatsächlicher Kommunikation, wie ich jetzt sprechen darf, nachdem ich den ganzen Scheiß durchgemacht habe, ist ja innerhalb des Elfenbeinturms verboten. Da dürfen Sätze ja nur eine mögliche äh, Interpretations- oder Wahrnehmungsweise haben, sonst gehen sie gar nicht als Aussage. So viel an die Akademie. <lacht> Und trotzdem laden sie mich heute immer noch alle zwei Jahre ein, um über den späten Wittgenstein und seine verschwiegene Moralphilosophie zu reden. Und haben dann haben wir natürlich sehr viel Spaß daran, mich Affen auf der Bühne zu sehen. Okay. Auf jeden Fall bist du sehr vielseitig. Ja, Kann man also schon so sagen, jetzt, wenn man es mehr pragmatisch sehen will und es nicht nur historisch, habe ich halt meine Musik, davon kriege ich mein Leben, davon habe ich auch... Die materiellen Errungenschaften, die ich mein Leben habe bekommen, außer die ganz großen, die waren dann durch so ein, zwei Ausstellungen, die dann einmal richtig gut gehen. Also ich habe zwei Ausstellungen gehabt, die richtig gut gehen, wo dann alles verkauft war, wo ich dann einen Batzen hatte. So richtig einmal viel. Mit dem ersten viel, den habe ich dann mein Studium verpulvert. Den ersten Batzen habe ich dann mein Studium verpulvert und der hat mich auch viel zu arrogant gemacht. Deswegen bin ich nachher noch viel mehr auf die Schnauze geflogen. Und den zweiten Batzen habe ich dann in etwas viel Sinnvolleres angelegt. Ne? Ansonsten das, was mir tagtäglich Geld in die Taschen bringt, ist die Musik ja. und viele Straßenprojekte halt auch, so direkter halt. Also zum Beispiel laufe ich rum und verkaufe Karikaturen von den Leuten, die ich alltäglich sehe. Mhm. Da kommt dann jetzt auch halt eine Ausstellung. Aber diese Straßenmusikergeschichte, die kaputt wird auch dann auch dann halt so zusammengefasst. Bin ich halt auch nicht mehr, bin auch inzwischen nicht mehr darauf angewiesen, sondern auch schon fängt jetzt langsam an, richtig integrierter zu sein, fängt an. In dem Sinne sitze ich jetzt auf einem Sofa und spiele den Künstler. Ich empfinde mich selber eher als Überlebende. Wo, wo kann man denn deine Musik hören? Hast du was ja. auf YouTube? oder? Es gibt viele Sachen im Internet, aber wenn was... Gerade eben habe ich jetzt was in der Mache, was tatsächlich das ist, was ich auch sein will. Und es wird auch Godo heißen und nicht mehr das Alte. Nämlich das Alte ist mit meiner letzten Liebe zu Ende gegangen. Ähm, sobald es passiert, wirst du das sicher irgendwo finden. Wir sind ja inzwischen ja sozial verknüpft. Unten links. Ähm. Freunde, das wir das hören es jetzt schon. <lacht> Eine Hörprobe. Eine Hörprobe. Ja. Genau. Okay, dann möchte ich mich hier zu Sprache. Ich bin auch von der ersten Mal dabei gewesen. Äh, zwischendurch äh, bin ich total überfordert von all diesen. Nachrichten und Anregungen und so weiter, ich bin jetzt gerade der Amerikanischen David Mason, Wittgenstein Mätresse und das ist etwas ganz Spannendes, es geht um nach Apokalypse, wo am Erde eigentlich gar nichts ist, es überlebt eine Frau, eine Künstlerin und sie tiggert jetzt quasi alleine durch die Welt und lebt in verschiedenen Museen und, und äh, es ist, ist keine Geschichte, es sind immer so einzelne Sätze, wo, wo sie als Beobachterin ist, also sie beurteilt mich, sie wertet mich, sie schaut einfach nur, was vorhanden ist und was sie sich erinnern kann. Es gehört alles, sie ist in Rom, in Paris, in New York und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft hat, aber es ist ein sehr spannendes Buch. Und äh, weil es so viel kommt, auch wo verschiedene Künstler, wo verschiedene, von verschiedenen Epochen, von verschiedenen Stilen, also auch Fotografen, Maler, Plastiker und so weiter. Und äh, dann lese ich hier diese Chat, wo eigentlich gleich ist, so wahnsinnig viel Information. Äh, wahnsinnig viel Anregige und jetzt fangen wir da an und äh, äh, äh, die kreativ, <lacht> kreativ, babs, okay, kreativ babs fragt ja was haben wir für ein Thema <lacht> Bitte? das, das habe ich, ich jetzt könntest du es nochmal noch wiederholen ja du hast gefragt äh, ja äh, über welche Thema reden wir oder was haben wir für Thema zum besprechen oder ja, ja. genau okay äh, dann hat man gesagt, ja, wir stellen uns das wieder vor, wie, wie am Anfang. Also ich mach Abkunft, äh, mache mache, äh, ich bin Fotografin, also das, äh, ich habe in Bratislava in der ex studiert. Äh, aber äh, ich äh, bin auch Malerin und äh, ich male natürlich schon seit 50 Jahren. Ich, äh, hab, ich bin durch verschiedene Stadien gegangen, alles ausprobiert. Aber ich merke es, ich bin immer noch am Experimentieren, immer an irgendetwas auszuprobieren. Äh, es ist nicht nur so logische Vorgänge, sondern ich, äh, irgendetwas sehr Spontanes und ich lasse mich meistens selber überraschen, was, was da kommt. Äh, ja. Ah ja, äh, mein spezielles Thema von Fotografie ist, Friedhofe. Ich liebe einfach Friedhofe und ich gehe, nicht ich Ferien mache, dann gehe ich eigentlich immer nur in den Land, wo ich die Friedhofe noch nicht kenne. Weil es ist für mich etwas ganz Spannendes. Am Friedhof ist eigentlich alles: das ist die Kunst, Kultur, Philosophie. Also alles ist dort abgebildet und es sind immer so Überraschungsmomente, wenn man zum Beispiel bestimmte Friedhof vielleicht zwei, dreimal. Besucht hat, wie der lebt, wie der sich entwickelt. Ich habe jetzt so einen Schock erlebt in Wien, äh, dieser äh, Zentralfriedhof, wo dann so irgendwie so klassisches Barock-Findlichkeit, ich weiß nicht, was alles Wunderbares dargestellt wird. Und plötzlich merke ich, es gibt da halt so einen Abteil, also so ein Teil, wo man merkt, wo die Balkan, wo sich Balkan aufgelöst hat, oder? Man merkt das, es ist dort. Und das ist Pitch, das ist, das ist nicht Disneyland, nicht die Grabsteine, es ist einfach phänomenal gegen die Klassik und gegen, gegen das, was, was kommt, nicht? Das ist, ähm, ich habe vor zwei Jahren bei, äh, Fotoausstellung in Zürich haben das auch als Thema k unter dem Titel Integration gelungen in Fragezeichen äh, weil ich das am Friedhofen zum Beispiel bestimmte bestimmt äh, was man darf und was man nicht darf nicht. aber wenn man, sich, äh, wenn man dann tatsächlich am so Ort ist dann merkt man nein, die Leute die selbst die da sind es ist halt wie der Mensch ist, man kann ihn nicht aufhalten, nicht einmal eben am Friedhof Ja, das ist jetzt eigentlich eine von meinen meiner Themen. Ich habe nicht angefangen, das zu fotografieren, weil ich, meine Eltern sind gestorben, sieben, acht Jahre in der Schweiz ich und ich durfte nicht ich durfte bei Vater und bei Mutter nicht am Begräbnis gehen. Und darum bin ich immer am Friedhof gegangen und dort habe ich so irgendwie Gespräche mit einfach fremde Friedhofe geredet und so weiter. Und äh, nach 30 Jahren bin ich eingeladen worden von meinem äh, äh, Stamm, äh, eine Fotoanstellung zu machen. Und da haben wir gerade unter dem Thema Versöhnung äh, Friedhofe aus der ganzen Welt gezeigt. Das ist das erste, wenn die Grafen nach Hause kommen, äh, wohin gehen Sie zuerst am Friedhof? Weil inzwischen sind sehr viele gestorben und das ist die einzige Begeben, Begegnung, die man da macht. Und das ist, das ist also für mich, ist es irgendwie auch befreit. Aber das Thema ist geblieben. Ja. Darf ich was fragen? Ja. Ist der Friedhof auch metaphysisch für dich? Äh, ja. Auch von der Empfindung her? Ja. Also von der direkten Phänomenologie? Ja, genau. Super, Darf ich, ja. danke. Ja. Darf ich selber noch mal kurz was anmerken, wegen dem Hörbeispiel vorher, das kann ich noch nicht bieten, aber was ich bieten kann ist, man kann ein Buch von mir kaufen. Ich weiß nicht, ob man okay. das jetzt sehen kann. Nein, ich sehe da nicht. Konrad Reustle, meine tatsächliche Existenz. Verrückt. Ein Hund, der sich einen Namen gibt, wenn man da Bock drauf hat. Ist uralt. Ich kann mal ganz am Ende, nämlich das fand ich eigentlich ganz passend. Ja, kannst du das vielleicht aufschreiben? Natürlich. Ja, weil wir sehen, also ich sehe das nicht. Ich kann es nachher einfach posten. Ja. Ich habe mal eine Frage an, an euch alle. Muss ein Künstler verrückt sein, um ein Künstler zu sein? Nein. <lacht> Nein, aber man, auch, man ist verrückt, wenn man Künstler <lacht> ist für die Leute, die einen wahrnehmen. Das ist auf jeden Fall. Was, was, was, was, was verstehst du denn kreativ oder verrückt? Wovon ja, denn abgerückt? Anders, ne? Einfach wie ja, ein. Einfach ist, ne? anders, total anders von ja. der Norm, von äh, von der von der ähm, äh, ja von, von, von, vom ges aktuellen äh, gesellschaftlichen Norm zum Beispiel, wenn man einfach ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, Einfach ja, man ist einfach, man hat, ähm, man hat eine, ganz bestimmte, ähm, eine ganz bestimmte Lebensweise, eine ganz bestimmte Einstellung, man, man, man wirkt nach außen ähm, vielleicht für andere äh, verrückt, die ähm, ja normal ist ja auch relativ. Es ist es, im Grunde ist alles relativ, logisch. Man hat... Aber ähm, ja, indem man einfach.. Ähm, Oh, wie soll ich das sagen? Schwierig jetzt zu erklären, das war auch eine gute Frage. Ja, einfach, äh, indem man sich von der Masse vielleicht abhebt. Ich weiß nicht, wie man das sonst ausdrücken soll, das Verrücktsein. Es ist ja im Grunde alles Aktiv. Der Verrückte selber äh, fühlt sich ja vielleicht gar nicht als Verrückter. Na, man spürt es schon, ne? das ist ja einfach dieses eine große Schlagwort, Idiosynkratie, was halt auch dadurch entsteht, dass dein Narrativ von den Herkömmlichen abweicht. Es ist schwieriger zu kommunizieren, weil halt auch deine Emotionen anders assoziiert werden. Nicht vom Herkömmlichen oder Gewöhnlichen her. Gerade dadurch steigert sich ja dann auch Talent. Dadurch irgendwie zeigt der Talent dann auch seine Notwendigkeit, diese, das Bedürfnis zu kommunizieren oder sich auf das Thema Kommunikation äh, zu konzentrieren. Weil es halt immer schwieriger wird, irgendwie das auch zu übersetzen. Ne? Es ist, ist aber keine Voraussetzung, um vielleicht äh, Kunst zu machen, also de, es ist keine Voraussetzung, das meinte ich eben damit. Nee, es ist eher was passiert. Also Margrit, der hat ja zu Hause im Wohnzimmer gesessen, da die Familie um sich und hat seine relativ kleinformatigen Bilder gemalt, nicht, das ist äh, sozusagen, ich stelle mir richtig so vor, mit V-Ausschnitt, Pullover und so und äh, ist ja auch aus Paris weg, äh, wieder zurück nach Belgien. Ach, gerade um seine, seine Clique um sich herum zu haben. und so. Das ist also im Grunde eine, äh, eine, eine bürgerliche äh, Oberfläche. Und, und darunter sind eben diese in sich völ logisch völlig verrückten, verdrehten, äh, hochinteressanten Bilder entstanden, nicht? die also voller Fallen sind und äh, Selbstverständlichkeiten untergraben. Und ich glaube, das, was ein für andere so exotisch macht, aber es ist natürlich auch Exotismus ist eben auch, dass sie einen wegloben, nicht sozusagen auch mal sozusagen so dieses hinwegheben, dass man also da mit einem nicht in Berührung kommt. Aber äh, diese diese äh, äh, dieses Vertragte, unalltägliche, das was man da also im Grunde immer wieder ausgräbt und immer wieder einbringt, das kann schon äh, so hier, ich sehe das hier in Lüneburg auch nicht ein äh, dahin reduzieren, dass ich bin eigentlich eher bekannt als der Vater meiner Tochter, sozusagen ja, äh, ich am und ansonsten eben, äh, ja, als vergeistigter Mensch oder irgendwie, was habe ich nicht alles gehört, nicht? Und, äh, ich muss ja. sagen, mal dazwischen ähm, wie Funken, ich habe das ja schon wie so versucht anzudeuten, ich finde, dass Magritte nicht ein gutes Beispiel ist für einen Künstler in Anführungsstrichen verrückt, weil er ist ein absoluter Surrealist. Er ist ein Surrealist gewesen hm. und seine Arbeiten sind äh, wirklich durchdacht und auf einer bestimmten Ebene wirklich sehr surreal. Und ich glaube, surreal ist nicht verrückt. Nee, Aber, das ist eine, äh, Unter verrückt, also gut, unter diesem von der Norm abgerückt... Ähm, ist bei mir, wenn ich sowas höre oder da gefragt wird, denke ich sofort an äh, psychiatrische Erkrankungen, also des, des Wahnsinns, des Irrsinns, des äh, übersteigerten Ideens, des Warnsystems, des äh, einer Outsider ganz, und so einer naja. abgeschlossenen Welt ähm, zu leben, wo man kaum Zugang noch zu einer, ein, also keinen Realitätsbezug mehr hat. Ich glaube mhm. schon, dass ähm, René Magritte einen ganz klaren Realitätsbezug hatte. Und Natürlich. Das ist sehr klar Surrealist. So zu Aber das ist ja gerade der, nicht, also mhm. wenn das jetzt sozusagen ein, ein psychiatrisierbarer Mensch gewesen wäre, ne? ja. so, dann wäre das ja schon äh, äh, ungefährlich, ne, sozusagen. Das ist ja im Grunde dann schon mal klar, wo der hingehört und dass die dann auch noch Kunst machen können oder Kunst adäquates oder wie auch immer, das ist ja dann so, ha, ne? Was kommt denn da aus der Ecke? Aber wenn mhm. du äh, im Grunde mit einer äh, bürgerlichen Kleinfamilie lebensweise sozusagen da bist und dann auf einmal stellst du da so Bilder hin, die eben überhaupt nicht das bringen, was Bilder zu der Zeit hatten, äh, hätten bringen sollen. Ne? Oder mhm. oder Sachen bringst, die sogar unter den Surrealisten äh, seltsam erscheinen, nicht? weil mhm. die eben auf einem ganz anderen äh, Trip waren, dann finde ich, ist das also schon. Äh, äh, ne, ne, äh, äh, irgendwie gleichzeitig verführerisch und dann andererseits aber äh, entzieht das äh, Leuten den Boden. Und dann ja. kommt die natürlich dahin. Und ich glaube, ich hatte dich äh, auch nicht so verstanden. Äh, jetzt sage ich deinen Namen nicht. Äh, Babs. Ja, äh, ich äh, bin die Babsi. Genau. Babs, noch nicht. Okay, Wir sind hier ja noch, genau. Genau, <lacht> noch gar nicht rum. Okay. Und hier ist äh, eine Sache im Chat gekommen mit dem, mit der, mit den naja, die sind, die, genau. die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft. Ja, ja. Aber das ist genau etwas, dann sozusagen, wo dann äh, unten so, so die, diese, diese, diese äh, immer unterstellte Künstler. Äh, äh, Verrücktheit wird da ja dann wieder ausgebeutet, weil man ja immer wieder neue Sachen auf den Markt werfen muss, die also alle immer wieder die neue... Genie-Kult. Genie-Spannung. Genie. Äh, Genie, -Spannung. <lacht> ja, Genie genau. Und äh, daran krankt ja, ja. die Sache auch. Also die, diese, diese Verrücktheit, also würde ich sagen, ist... Äh, ach, ich stelle mir immer so vor, wenn einer äh, dann... Wie, wie, wie Birgit, du hattest den Namen von diesem Literaten, der immer so äh, Huren saufen. Äh, so, Bukowski, Bukowski sozusagen, die dann so dass du also als wäre sozusagen es eine Voraussetzung für für, für die, den, den extremen Standpunkt, nicht, dass du also im Grunde so eine so eine Form äh, Lebens, Lebensform suchst und von daher versuchst äh, ähm, im Grunde etwas sehr, sehr Originelles, sehr Spezifisches oder meint meinetwegen. Wobei mir Artur natürlich auch wiederum sehr sympathisch ist. aber Also äh, als Voraussetzung nicht, als Resultante, als äh, mögliche Form äh, natürlich auf jeden Fall nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass erst bist du verrückt und dann machst du Kunst oder erst bist du der Abweichende. Obwohl in meiner Biografie würde ich sagen, man wird, ich wurde ja dann als abweichend gesehen, fand ich, und das war schon ziemlich komplex. Und der Weg dann, dass ich das dann in so eine Art, äh, ja, dass das dann zur Akademie geführt hat, das äh, ist auch noch wäre noch mal extra darzustellen. Das ist viel viel komplexer, als dass man erst verrückt ist oder dass man es wird oder oder abweichend ist. Also ja. Ich finde Schwierig. diese Frage mit dem, also, ja. Also von der emotionalen Ebene muss man schon darauf hinweisen, dass Pathologien bestehen. Also auch wenn ich mir dem Diskurs gerade eben zuhöre, passieren dann oft, wenn es dann gerade in die persönlichen Dinge reingeht, wenn man es dann betrifft Künstler, gerade wenn man ich dann... Ich teilweise den, äh, keinen Ton. Ist es bei allen so? Nee, jetzt wieder. War nur kurz, ein kurzer Aussetzer. Ah, okay. Also mir ist wichtig, vor allem, wenn ich dem auch zuhöre, ist es bei mir halt auch nicht rein analytisch von dem, wie ich es empfinde, weil es sehr analytisch klingt. Aber wenn man das Ganze sich dann tatsächlich als persönliche Erlebnisse sieht, kommt halt dann auch sehr schnell dann durchaus eine Pathologie rein auf der emotionalen Ebene, die auch oft dann mit Tragik, Traurigkeit oder halt auch Schicksal, Schicksal. Es muss ja nicht gleich so negativ sein, aber es hat durchaus Melancholie. Und Melancholie und Kunst zu trennen als solches ist auch da, also ich weiß nicht, ob man das tun kann. Natürlich findet man dann immer die Ausnahmen, aber es gibt die pathologische Ebene. Ich bin jetzt nicht der Vollzyniker, der sich irgendwie von Oscar Wild spielen lässt und hinsteht und verkündet, Kunst ist eine Krankheit. Aber ich denke, wenn man es betrachtet, muss man diese darf man diese Dinge auch nicht ausschließen. Obwohl es natürlich auch erschaffen ist, dieser scheiß Epos des Künstlers, dass man irgendwie erstmal brechen muss und durch den Dreck gehen muss oder kämpfen muss. Im abstrakten Expressionismus überall hat man diesen Epos, dass man erst irgendwie battlearm sein muss. und Bis man dann überhaupt irgendwann mal dann mit dieser Geschichte das Recht hat, irgendwie sich selbst dieser Marke zuzugestehen. Also für mich hat es viel mit Fremdheitsgefühlen zu tun. Und da gibt es eben zwei Perspektiven. Also einmal fühle ich mich selbst fremd, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich würde in der einen oder anderen Form sehr abweichen äh, von meiner Umgebung äh, oder ich werde eben von den anderen als äh, fremd empfunden. Aber das, das muss nicht zusammengehen, ne? hm. äh, Also das mal so. Hallo jetzt. Ach so. jetzt ja? war gerade ein Ausfall. Ja. Ton ja. Kopf, ja. Also von wegen Abweichung. Also. Ich ähm, finde ich durch das Internet äh, hat, hat man ja ein sehr großes Speck. Also, man kommt viel schneller mit. Also ich ich höre gerade gar nichts mehr. Jetzt also, Na, Na, Na, Naomi hört man nicht. Nein. Du bist doch Naomi, gell? Ja, ja man hört ich gar hab. nichts. Gutor habe ich eben nicht gehört. Hört ihr mich? Ja, ich ah, dich. Ja. Naomi ja. habe ich gar nicht gehört. Oh, Aber genau. Ich dich auch nicht. Ich auch nicht. Du hast aber ich schön gestikuliert, aber wir haben schön die Mundpantomime gesehen, aber keinen Ton gehört. Ja, war, das überhaupt war, war, war eine schön. schöne Ausführung, nur wir wussten gar nicht, wovon du redest. Auch der Text ist ja. hier gar nicht mitgeschrieben worden. War nur aber eine coole Performance, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> ja. Also, ich das war jetzt nochmal an. Also, das mit diesem Fremdführen, das habt ihr noch mitbekommen, oder? Ja, und dass ich, das zwei ja. Seiten hat auch. Ja, ja. Also eben, dass das nicht zusammen, äh, dass das, die Tatsache, dass ich von anderen als fremdartig empfunden werde, nicht unbedingt damit zusammengehen muss, dass ich mich selber als fremd fühle oder äh, genauso definiere. Ne? Also es kann, das kann beides nebeneinander gut existieren, finde ich. Und mir ging noch so durch den Kopf. Jetzt ist wieder eben, Ton Jetzt habe der Ton. Das kann aber auch, äh, inter das kann aber auch die Internet, äh, äh, ja. dass die schwankt, dass da was ja. schwankt. Ja, oh, das ja. Ist häufig so. Ähm, um, ist dieses Fremdheitsgefühl denn sowas Dissoziatives? Ja, kann es dann schon sein. Ne? Okay, mhm. ja. Aber Hat auch Ursachen, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Es ist nicht einfach nur plötzlich, ich sage, Dissoziation. Also bei mir ist es so, dass wenn ich also in, in irgendeinem... Prozess bin und lebe da in den Gesetzlichkeiten, die sich das, die sich aus der Arbeit ergeben und äh, mhm. aus den Vorstellungen und wenn ich dann auftauche und dann plötzlich irgendwie kommen die anderen sozusagen so als Hintergrund wieder dazu mhm. dann, und dann explodiert in mir dann immer wieder, also inzwischen kann ich das ganz gut bekämpfen, aber äh, also ich kriege ein Schamgefühl, das äh, haut mich wirklich flach. Nicht? Also das ist so ein so ein Ding, das, äh, das ist schlimmer als Angst. Also schon auf jeden Fall, ich trete ja auch auf und äh, da die, die, die äh, Vorbereitung, die, das Lampenfieber und so weiter ist überhaupt nichts dagegen, was dann nachher passiert, wenn ich dann durch bin und dann sich das dann distanziert und dann plötzlich stehe ich da, und denke also ja das ist so so dieses dieses Moment du siehst ein UFO und denkst keiner kann das also das ganze nur wir keinem erzählen. und dann äh, ist es so noch schlimmer weil jetzt sehen es alle und ja. es ist aber überhaupt also völlig was anderes als du. Also du findest auf dem Grund, äh, der, der, der, der, beim Tauchen mit unklarem äh, Blick, findest du irgendwie eine Purpurschnecke, durchbrichst die Wasseroberfläche und dann siehst du so ein labriges Bonbonpapier, was sich mit so einem blöden Pflaster verklebt hat. Und, gehst, du, ich äh, mich fragen, gehst du echt ja. tauchen? Und jetzt habe ich mich echt die letzten Tage gefragt, ob wir alle tauchen gehen. Nämlich ich gehe irgendwie eher wackrige Leitern klettern, bei mir geht es irgendwie immer ins Luftige nach oben, so Icarus-Komplex. Ne? Mhm. Und dann gibt es die anderen, die finden dann immer die Perle auf dem tiefen Grund. Aber wo ich mich voll mit assoziieren konnte, ist dieses vor allem dann, dieser Bühnenaspekt, aber auch, das, dass man immer, dass dieses Verbrechen der Kunst, dass da immer ein Prozess darüber geführt wird, dass da sich die komplette soziale Gesellschaft um sich rumsteht und ihren Scheiß ablässt von allen Richtungen und dann wird das irgendwie auch noch so organisiert. Das machen wir ja gerade eben selber und Selbstironie, was dann ja schon wieder dann viel angenehmer ist. Ne? Und das gibt's dann. Aber auch das macht schon wieder Spaß, wenn man dann irgendwann mal anfängt, den Nacken zu spielen. Ne? Also Tauchen geht bei mir nach unten und nach oben. Also ich bin äh, völlig Outer Space affin. Das ist so äh, eine Schwärze und dann äh, Tiefsee affin. Das ist auch eine äh, ne ganz wichtige Vorstellung und das Gegenteil. Also ich, ich habe also als Kind eine, äh, ich nenne das Weißerfahrung, wo also im Grunde sich ich mich äh, im Grunde äh, aufblähend in so ein weißes äh, Nichts verloren habe und dann über so einen so ein Wendepunkt, äh, ich nenne das mal so ein Kern-Todesangst äh, zurück zurück äh, gesucht und, und zurückentwickelt habe und dann plötzlich in meinem Zimmer war und das dann innerlich rekonstruiert habe, bevor ich die Augen aufgemacht habe. Also es ist aber ein, wäre dann zu erzählen, also es gibt auch einen Text dazu. Und ähm, diese, diese ähm, die, die hat, immer, hat immer was, also so tauchermäßig Schwebendes, so, das ist, glaube ich, ganz wichtig und, und äh, die Unbestimmtheit der, der Funde. Dass das also nie äh, sicher ist, was man findet und dass man das auch, aber andererseits auch macht, dass das so unsicher also ist. Die geht dann praktisch immer die Luft aus, wa? oder brechen dir die Kartenhäuser zusammen? Ja, nee, Luft geht mir witzigerweise inzwischen. Also äh, früher war das so, dass eben diese, diese als Kind, nicht war, das, dass das diese Luftnot, hm. dass man wieder hoch musste. Das war immer schrecklich, weil also das, äh, ich wäre lieber gerne unten geblieben. Nicht, also in, dieser blauen, in diesem blauen äh, Basseng der Badanstalt. Nicht? Das, äh, und ähm, das, das ist so eine wirklich existenzielle Situation für mich geworden, wieder hoch zu müssen, dann durchbricht man die Wasseroberfläche und äh, schon äh, verwandeln sich all, alle Sachen, die man äh, meinte, bergen zu können, verwandeln sich in was ganz anderes, nicht? Dann äh, die äh, Geier, Geier und zerfleischen alles. Ja, dann, dann, aber nee, die kommen gar nicht, weil für die Geier ist das der letzte Dreck. Ja, ja, ja. Nein. Heute hat ja Nietzsche Geburtstag, ne? Vielleicht sind wir deswegen oder dem Sterne alle jetzt irgendwie so. Ja, Arik hat deswegen. auch einen schönen Fotokommentar geschickt. Ähm, Wittgenstein, Nietzsche, Heidegger, Metaphysik, Derrida, kleine Finger, die also, alle strecken eigentlich mehr oder minder den Mittelfinger aus. Das um ist das witzig, das dass gut. Bin ich dabei? Hm? Bin ich dabei. Afuko Foucault auch auf der Liste. streicht da Reda den Redar weg und macht den Foucault drauf. Der Redar ja. ist ein Lachsack. Okay, hat tatsächlich was erlebt. Und dann noch Minister gefährden ihre Gesundheit. Der Bundesraucher. Ui. <lacht> Rauchfleisch, Helmut Schmidt. Hat man mich gerade eben mit Helmut Schmidt verglichen? Habe ich das richtig verstanden? <lacht> <Wow>. <lacht> <lacht> also, das ist ganz Wir, wir, wir haben die Diskussion auf der Höhe der Zeit. Der ja. Zeit ne? ja, also, äh, Rauchen ist nicht mehr on book, aber das äh, kann, kann ja einem verrückten Künstler scheißegal sein, oder? Ja. Scheiße, also, brauchen. Oh. Okay. Und ich, ich habe ja auch noch Kinderschokolade. Ne? Also Das ist halt das Doofe an Helmut Schmidt, der ist so hässlich erwachsen. Also, Absolutes Suchtpotenzial. Ja. Aber vielleicht machen wir mal die Vorstellungsrunde zu ja. Ende. weil ist, Wir haben nur noch 13 Minuten, dann ist die Stunde um. Ne? Und ähm, ich hat müsste nicht mich erweitert? dann um 20, ich musste, müsste mich, um 20 Uhr, müsste ich mich wirklich, leider, es tut mir leid, ne? muss ich mich verabschieden. Heute kann ich nie länger als 20 Uhr. Schrecklich, oh, wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben jetzt 19.48 12 Minuten. Ich gucke ja gerne auf die Zeit. Will jemand noch tanzen oder irgendwie sowas? Ah ja, gerne, <lacht> aber leider hm, geht es heute nicht. <lacht> ich esse wenigstens Pizza. Ja. Also ich schreibe jetzt mal hier Babs rein. Ja, Babs, weißt genau. noch mehr? Ich, ich sehe schon, äh, äh, also Verrücktes hat Strahlkraft äh, nach wie vor und äh, nur dann äh, erzielt man Aufmerksamkeit oder wie sieht es aus? Wieso sind Nein. wir verrückt? Nein, ich, nee. äh, ich meine nur, Verrücktes oh, okay. hat Stra Strahlkraft. Und äh, heute ist es ja so, äh, es muss ja alles immer, es wird ja immer mehr, muss ja immer mehr potenziert werden und immer noch verrückter und noch verrückter und dass es noch interessanter wird. Und ähm, ja. Weiß ich gar ich weiß, ich nicht, man wird es, halt Größer, Größe hat Strahlkraft. Also es wird ja immer, <lacht> ich, finde, ich finde, es wird alles immer größer gemacht. Auf der guten Seite der Macht ja, ne. das ist ja halt gerade das Ding, ob man die Seele verliert oder nicht. Ich spreche mit vollem Mund, aber ist irgendwie auch okay. ne. Wenn man die Seele nicht verliert, dann ist es natürlich wirklich Aufmerksamkeit, Geilheit, Sucht, Sucht, ich brauche es. Man kann ja auch nicht leben ohne das. ne. So kriegt man ja alles, was man braucht und will und tut. Auf der anderen Seite, wenn man es dann natürlich mit Seele und mit Liebe und dem verbindet, dass man was geben will, woran man glaubt und sich wenigstens mal an der Position fühlt, dass man mal hinter dem steht, was man tut. Also der Moment bei mir, wo ich wusste, ich muss allen anderen Scheiß nicht mehr machen, war in erster Linie der Beste meines Lebens, weil ich wusste, jetzt werde ich nie mehr Korruption tragen, die nicht, die nicht von mir selbst kommt, wenigstens. Ich konnte alles, was ich tue, wenigstens mit ein bisschen was Positives. Und wenn es nur ein Lächeln von Passanten war. Besser Lächeln als Passanten, desto besser auf der positiven Seite, als 6000 Euro Kaution für drei verkaufte Diamanten, die 200 Euro wert sind. <lacht> Ja. Mit okay. dem Verkaufen, das wurde auch schon mehrmals ähm, angesprochen, auch in dieser Gruppe in Facebook ähm, Bildbetrachtung und Bildverstehen, dass wir ja nie über das Geld sprechen. Ich denke, das machen wir dann vielleicht nächstes Mal, dass wir es das mal als Thema machen. Hm. Warum wir beim Künstler so selten über Geld reden? Das finde ich ganz schick. Das ist auch äh, ein kleiner Experte ist ja auch Günther dabei, also Günther Lierschoff, der referiert ja immer gerne zum Geld. Thema und, Geld, äh, ja. Ja, und das ist vielleicht gar nicht schlecht, über dieses ähm, Verkaufen und Geld einfach mal zu sprechen, weil das wird auch immer geschickt ausgeklammert. Will der dabei sein das nächste Mal, der Günther? Ich weiß nicht, ich werde ihn fragen. Aha, okay. mhm. ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass äh, ein Künstler mal Geld verdient, mal kein Geld verdient und es ist vielleicht, äh, ja, es ist keine Kontinuität da, von daher, äh, äh, was soll man da sagen, ja, und dann... Mhm. Ähm, wie steht es in der Re Relation zu jemand, der, äh, sagen wir mal, ein Mittel, ähm, einen mittleren Verdienst hat und das aber kontinuierlich? Aber da wird ja mhm. auch drüber geredet, ne? Also es ist ja. ja generell doch ein sehr bedecktes Thema. Ja, es hat auch eine Schamkomponente. Ja, ja. Aber ich meine, es auch, okay. aber allgemein eigentlich, oder? Ich meine, ja, keiner. Ja. Äh, ja, ja. So Gern darüber, was er verdient. Genau, Oder nicht? Das ja, hat, ich. Hat, ja. hat, auch ja, diese, hat auch mit der Kultur zu tun. Ne? Das ist in anderen Ländern teils anders. Ne? Also in ja, Amerika. Das hat ich hat auch hier. so mit künstlerischer ja. Ethik zu tun, inwieweit. Also, Keine äh, Kantinenmoral! Äh, es, es wird ja auch beurteilt nach dem, was man verdient. Das, ist, das liegt vielleicht auch daran. Also bei uns ist es auf jeden Fall extrem. Wenn, äh, wenn, wenn du halt nichts verdienst oder wenn du äh, im unteren Level liegst, dann, äh, dann bist du ja auch nichts wert. Das ist das ist leider äh, so. ja. Also, In dem lasse ich es ja manchmal dann ganz ganz zählen. ne? Also ich bin da vielleicht gar nicht so ethisch, ich weiß es nicht. Aber wenn zum Beispiel so dieses typische, jemand kommt vorbei, Ey, such dir mal einen Job, so nach dem Motto, ne? mache ich eigentlich ganz gerne, dass ich dir einfach mal das Geld im Koffer zählen lasse und dann sag, halt, wann ich hier sitze. <lacht> Gut. <lacht> okay. Ja, aber Babs, jetzt möchten wir so gerne noch deine Vorstellung haben, weil jetzt haben wir noch acht Minuten. Okay, also bei mir gibt es gar nichts Spannendes. Ähm, also ähm, ich, ähm, ich mal, ich fange mal so an. Ähm, also ich habe nicht studiert, ähm, ich habe äh, eine kaufmännische Lehre gemacht, äh, dann war ich selbstständig mit meiner Mutter, habe zusammen eine Firma gehabt, dann war ich im Außendienst selbstständig und 2004 kam dann äh, der Supergau bei mir, da kam dann die Diagnose Multiple Sklerose, da ist dann bei mir so mein Kartenhaus zusammengestürzt und äh, so kunst für kunst habe ich mich für die malerei ich habe mich immer für, für bilder und so weiter für kunst interessiert aber hatte einfach nicht so die zeit dafür weil mein fokus stand eben ähm, geld verdienen und ähm, ja und äh, wie gesagt dann ähm, kam die reha und in der reha hatte ich kunsttherapie und da bin ich eigentlich erstmal so richtig in berührung gekommen mit der äh, mit der kunst und von da an ging es los dass ich eben dann äh, mich nach der Reha dann so ein bisschen selbsttherapiert habe mit der Malerei und äh, ich habe alles Autodidakt gemacht also ich habe äh, keinen Malkurs oder sonst was besucht oder ein Seminar oder wie auch immer sondern ich äh, ja ich mache halt alles Autodidakt und äh, ich sage immer ich äh, mal äh, intuitiv also aus dem Bauch raus und äh, ich zeichne auch ein bisschen und äh, ja und das jetzt eben seit 2004 also es ist alles gar nicht so, so spannend. Es ist halt einfach so, dass mein Leben sich verändert hat. Ich kann vieles, vieles nicht mehr machen. Ich war sehr sportlich, ähm, kann vieles nicht mehr machen, was ich früher gemacht habe. Dafür mache ich jetzt andere Sachen. Ähm, Im Januar, am 24. Januar, habe ich meinen Schniffelpüffel, meinen Hund äh, verabschieden müssen ins Regenbogenland. Mein Ninjo, der mir auch sehr geholfen hat, um meine Krankheit irgendwie zu bewältigen. Und ähm, ja, und eben die Malerei, einfach die Malerei, das ist für mich, ähm, ja, das ist für mich Therapie. Ich brauche in keine Kunsttherapie gehen, äh, das war nur in der Reha, äh, eine kurze Zeit, die paar Wochen, die ich dort war und danach habe ich mich dann selbst therapiert mit der Malerei. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich so, mein, mein, so in Kurzform. Ich mache es immer recht kurz, ich bin ich bin gern kurz unterwegs. <lacht> Kann man irgendwo etwas sehen von dir? Bitte? Kann man irgendwo etwas sehen? Ach so. Äh, ja, ich bin auf äh, Wordpress äh, und ich bin auf Insta äh, Instagram. Auf Instagram bin ich unter ähm, kreativbabs ja. und zwar mit C, mit C geschrieben. Kreativbabs. Und ähm, ja, und dann eben auf meinem Wordpress-Blog. Und da war ich ganz unverschämt und habe mich Kunstschaffende genannt. <lacht> Das ist richtig Weil richtig ich schaffe Kunst. Schaff ja Kunst, das ist ja nicht gelogen, also äh, ja und äh, irgendjemand hat mir mal gesagt, es sei nicht geschützt, also wenn's, wenn ich jetzt halt ins Fettsnäppchen gab, ähm, dann egal, ist mir auch wurscht. <lacht> ähm, äh, ich hab dort, Freischaffender ähm, Künstler und Journalist. Bitte? Freischaffender Künstler und Journalist. Ja, bist genau. du jetzt <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich habe dort eine tolle Community, auch mit Künstlern und so. Also, äh, es macht richtig Spaß. Ihr könnt da mal schauen, wenn ihr wollt, und zwar www.dannkunstschaffende.wordpress.com. Äh, ja, oder ja, genau. Mm. Habt ihr das? Also, die, äh, äh, Kunstschaffende dann äh, vorne mit äh, www.kunstschaffende vorne mit großem K. Sollte es am Ende auch posten. Alles info Informative einfach Ach, am Ende ja, dann. Ja, genau, genau. Das ist nicht okay. Nur das, äh, das Kunstschaffende Word. mit K. Und ja? Wordpress, WordPress mit D. WordPress, genau. WordPress, genau. Okay. Und da, ich, ich denke da, äh, da seht ihr eigentlich und dann eben auch auf Instagram, da seht, ihr, äh, da seht ihr das eigentlich kompakt. Das ist fast noch besser wie WordPress. Und äh, dann habe ich auch der Birgit mein, weil ich bin gerade dabei, mir eine Homepage zu machen auf SimDiv und äh, das habe ich der Birgit aber geschickt, den, äh, den Link. Kann ich aber dann äh, nach dem Chat hier, kann ich das auch noch mal. Äh, ja, schicken. das wäre toll, ja. Ja. Kann ich auch noch mal machen. Ähm, bist du da reingekommen? Konntest du das sehen, Birgit? Ja. Super, super. Also und ich denke einfach, dass äh, da sieht man eigentlich am besten so, ja, was was ich mache. Super. Mhm. Willkommen auf der Seite des Überlebens. Bei mir gar nicht. <lacht> genau. Wir haben noch drei Minuten, glaube ich. Okay. Korrekt. Ist das richtig geschrieben, der Link? Birgit, Birgit sollte auch noch ein bisschen was von sich sagen, oder? Ähm, okay, <lacht> also ich finde, Künstler müssen auch immer ein kleines Geheimnis bleiben. Mm. Oh. Ähm, was für eine Kunst machst du? Das musst du uns aber schon sagen. Malerei, Skulptur, äh, was machst du für eine Kunst? Ja, was mache ich schon für eine ein Kunst? Problem, genau haben wir schon, ich habe hab den ganzen Tag schon so gebetet, dass ich nicht gefragt werde, warum ich <lacht> zum Künstlerin bin und zum zweiten, was ich für Kunst mache. Wie mischst du nochmal deine Farben? Wie bitte? Wie mischst du nochmal deine Farben? <lacht> mit Ei! Mit Ei! Mit Ei, so richtig? Mit Eiern! Wie ja. mit Ei? Warum denn mit Eiern? Du machst doch Witze, oder? Nee, mit Eiern brauchst du Tempo brauchst. Ja, das du verarschst es doch gerade eben, oder? Eier haben Eigelb noch. und Damar mache ich das. Ich mach das richtig okay. direkt, Ja. Oh, das also, ein mal. bisschen wie die alten Künstler, oder? Wie früher die alten Meister. Genau. So die ich mische das aber nur mit den Pigmentfarben. Das mag ich sehr gerne, weil das so wunderbar riecht. Das riecht so wunderbar. Oh ja, der Duft von Ölfarbe. Mhm. Ah. Oh, das ist toll. Die ja. nee, Tempra ist total toll, weil man mit Tempra eben auch äh, die, also eben diese diese ganz feinen Striche, wo die Altmeister die Haare in den Pelzen gemalt haben, das ist eben nicht mit Öl, weil Öl diesen feinen Strich gar nicht geben kann. Und die haben eben da immer diesen wässrigen Strich der Tempera genommen. Und das Tolle ist, diese Tempra ist eben... Wegen dem Eiweißgehalt ist sie eben kompatibel mit der mit der Ölschicht und dann sinkt das Haar so ein in diese Ölschicht nicht? und wird davon umschlossen. Und dadurch ergeben sich also diese wunderbaren Pelzstrukturen und ja. äh, diese ultrafeinen Linien aus, äh, auf altmeisterlichen, aber auch heute eigentlich. Nicht? Und äh, von daher ist Tempra eine ganz alte Technik. Super. Genau. Das ist ja. das Problem warum ich zum Beispiel nicht mit Öl, das hätte ich auch gern probiert, aber äh, für mich ist die, äh, der Geruch äh, ganz, ganz schlecht. Also ich mal mit Acrylfarben und weil, weil diese, wie gesagt, diese Ölfarben, ähm, da habe ich Probleme. Ich muss mich leider verabschieden, es ist 20 Uhr. Oh, das, ja, das nächste okay. Mal mache ich äh, Open End, aber heute leider nicht. Mhm. Tschüss. Okay, Tschüss. Und dann ist jetzt, Ciao. okay, Ciao alle. Ciao. Ich glaube, dann Ciao. sind wir alle